Hmm. Oh. Ja, mein Name ist Sandra Stern und ich engagiere mich für den Gemeinschaftsgarten Obpflanzt ist. Wir sind mitten in München am Leon-Roth-Platz und ich bin hier für die sozialen Netzwerke zuständig und ich engagiere mich auch für alles Künstlerische so im Garten. Ja, Obpflanzt ist ist ein Urban Gardening Projekt. Wir engagieren uns für das Thema Nachhaltigkeit, für Artenvielfalt, für samenfeste Sorten, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben auch ein Bienenprojekt, das vom WWF gefördert wird. Wir bieten Workshops an für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, damit man ihnen einfach das Leben mit der Natur wieder ein bisschen näher bringt und auch so ein bisschen gegen die Entfremdung von der Natur ankämpft und dass man ihnen ja, das Thema wieder nahe bringt, dass das Produkt, das man auf dem Teller liegen hat, dass das eine Geschichte hat und dass es eben nicht im Supermarkt wächst. Bei dem Tweet ähm, Rettet das Fallobst geht es darum, dass man Obstbäume, die äh, auf ähm Städtischem Gebiet stehen oder auch bei Privatleuten, die Obstbäume haben, die sie selber nicht mehr abernten können oder wollen, dass die registriert werden, zum Beispiel bei mundraub.org auf der Mundraub-Map und jeder, der dann Lust hat, das kostenlose Obst abzuernten, der kann dort gucken, wo es in seiner Nähe Obstbäume gibt und kann dann hinfahren und kann sich frei bedienen und kann das Obst retten und sich daran erfreuen. Ja, zuletzt hatten wir ähm, auf dem Parking Day ähm, eine Saftpresse stehen und da haben wir dann auch gespendetes Fallobst angeboten und haben dann den Passanten frisch gepressten Apfel- und Traubensaft spendiert. Wir sind so ein enger Kreis von ungefähr 30 ähm, aktiven Leuten, die hier tätig sind. Äh, es gibt noch mehr Vereinsmitglieder und dann haben wir noch einige Leute, die immer mal wieder sporadisch vorbeikommen und bei uns mitmachen. Also, da wir bei Opflanzt ist sehr bunt aufgestellt sind, verfügt natürlich nicht jeder über einen Twitter-Account. Wir vernetzen uns intern über einen E-Mail-Verteiler oder wir helfen ihnen einfach direkt miteinander. Ja, die sozialen Netzwerke, die nutze ich in erster Linie, um auf verwandte Themen aufmerksam zu machen, äh, wie zum Beispiel Monsanto, äh, wenn es um Artenvielfalt geht, wenn es um samenfeste Sorten geht, äh, um politische Themen allgemein, wie TTIP zum Beispiel, aber auch um auf unsere Veranstaltungen aufmerksam zu machen.